Der Jenaer Nahverkehr und die Jess Verkehrsgesellschaft präsentierten heute auf dem Betriebshof in Burgau ihre neuen Logos. Als Mutter- und Tochterunternehmen unter dem Dach der Stadtwerke Jena arbeiten die Verkehrsbetriebe bereits seit einem Jahr noch enger zusammen. Jetzt soll diese Zusammenarbeit auch optisch hervorgehoben werden. Geschäftsführer Andreas Müller gewährte einen Einblick in die Gestaltung. Schließlich vereint die neue Bildmarke Elemente aus den alten Logos beider Verkehrsunternehmen. Es ist den Unternehmen der Stadtwerke Jena-Gruppe sehr wichtig, dass sie mit ihren Dienstleistungen in der Stadt auch jederzeit erkannt werden. Jetzt in der Stadt Jena und im saale holzland kreis Und deswegen haben wir auch die Stadtwerkefarben Farben Blau, Gelb, Orange gewählt für beide Unternehmen. Der Jena-Nahverkehr hatte das ja schon. Und beide Unternehmen haben den blauen Kreis, den die Fahrgäste aus dem saale holzland kreis schon seit vielen Jahren kennen, übernommen. Und das in einem neuen Logo integriert, von dem wir meinen, dass das eine runde Sache geworden ist. Die Kosten liegen insgesamt bei einem mittleren vierstelligen Betrag. Das neue Logo soll jetzt nach und nach auf den Bussen und Bahnen der beiden Verkehrsunternehmen angebracht werden. Es wird außerdem die Arbeitskleidung der Fahrer zieren, wenn diese ohnehin erneuert wird. Und auch auf dem Dach des nahverkehr wird das Logo demnächst ausgetauscht.